Am 26. September 2021 wird der neue Deutsche Bundestag gewählt. Um zu bestimmen, wie viele Sitze die Parteien im Deutschen Bundestag aufgrund des Wahlergebnisses erhalten, müssen die Wählerstimmen in Bundestagssitze umgerechnet werden. Die Sitzberechnung erfolgt in zwei Stufen, welche wiederum jeweils zwei Rechenschritte beinhalten. Bei der Bundestagswahl erfolgt die Sitzverteilung im Wahlsystem der personalisierten Verhältniswahl. Dabei werden zwei Elemente kombiniert. Mit der Erststimme wird eine Person im Wahlkreis gewählt. Es gewinnt die Person, die die meisten Stimmen erhalten hat. Mit der Zweitstimme wird die Landesliste einer Partei gewählt. Die Zahl der Zweitstimmen entscheidet darüber, wie viele Sitze eine Partei im Bundestag erhält und ist daher für die Sitzverteilung wichtiger als die Erststimme. An der Sitzverteilung nehmen nur die Parteien teil, die mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen erhalten oder mindestens drei Direktmandate gewonnen haben. In der ersten Berechnungsstufe wird noch nicht die endgültige Sitzverteilung ermittelt, sondern die Zahl derjenigen Sitze, die eine Partei mindestens erhalten muss. Dazu werden in einem ersten Schritt die zunächst zu vergebenden 598 Bundestagssitze auf die einzelnen Länder verteilt. Dies geschieht je nach Anteil der dort lebenden deutschen Bevölkerung. In einem zweiten Schritt werden die Sitze jedes Landes anhand der Zahl der im jeweiligen Land erhaltenen Zweitstimmen den Parteien zugeteilt. Das ergibt das sogenannte Sitzkontingent je Partei im Land. Anschließend wird berechnet, wie viele Mindestsitze den Parteien in den einzelnen Ländern zustehen. Hat eine Partei in einem Land mehr Direktmandate gewonnen, als ihr nach ihrem Sitzkontingent zustehen, spricht man von Überhängen. Die Überhänge stehen einer Partei in dem Land in jedem Fall zu. Zuletzt wird der Mindestsitzanspruch der Parteien auf Bundesebene festgestellt. In der zweiten Stufe der Berechnung wird die endgültige Sitzverteilung ermittelt. Dazu wird die Gesamtzahl der Sitze nach dem Anteil der Zweitstimmen so lange erhöht, bis jede Partei auf Bundesebene mindestens ihren Mindestsitzanspruch erreicht und insgesamt bis zu drei Überhänge verbleiben. Zu einer Vergrößerung des Bundestags kommt es vor allem dann, wenn eine Partei in einem Land mehr Erststimmen als Zweitstimmen erhält und dort viele Direktmandate gewinnt. In einem zweiten Schritt wird festgestellt, wie viele der für eine Partei errechneten Sitze ihren einzelnen Landeslisten zustehen. Das richtet sich nach der Zahl der von der Partei in den einzelnen Ländern erzielten Zweitstimmen. Auf jeden Fall erhält eine Partei jedoch die im jeweiligen Land errechneten Mindestsitze aus der ersten Stufe. Damit sind alle Sitze im Deutschen Bundestag auf die Parteien verteilt.